Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind in Kaltern, denn wir sind diese vier Tage wieder beim Guiden beim EMTB-Camp. Ja, das werden vier Tage voller Trails und Action und wunderbarem Panorama. Jetzt sind wir ein paar Meter weggefahren und jetzt findet die Gruppeneinteilung statt. Romeo, der Head Guide, fährt hier gerade die Strecke vor, die die Teilnehmer dann nachfahren müssen. Und nach der Performance wird dann die Gruppeneinteilung gemacht. Und ja, es gibt drei Leistungsgruppen, von dem her für jeden was dabei. Ich habe Gruppe 2 bekommen, das ist die mittlere Gruppe und nehme euch jetzt mal mit, was wir so einen erlebt Blick haben. über die ganzen Apfel- und und sind beim Uphill zum Trail. Ja, Panorama auf den Kalterer Seen und im Hintergrund der Rosengarten. Das ist eben das EMTB Trail Camp, deswegen ist der Hauptfokus natürlich auf Trail fahren und die Umgebung genießen. Es gibt auch jeden Abend ein Abendprogramm, was natürlich freiwillig ist, aber sehr, sehr toll. Einmal mit pasta -Party, mit Grillabend, mit Weinverkostung und ähm, zum Abschluss der Tage dann noch mit gemeinsamem Essen. und dagegen fotoshooting und das ist wirklich eine große Familie in meinen Augen und macht super viel Spaß. Ja, ähm, wenn ihr das jetzt seht und euch sagt, ui, das ist mir zu schwer oder zu einfach, dann lasst euch nicht entmutigen, weil das ist eben, wie gesagt, die mittlere Gruppe. Also es gab sowohl eine Einsteigergruppe, dann eben hier die mittlere Gruppe und auch eine Profi-Gruppe, die noch ein bisschen schwerere Sachen gefahren ist. Und neben dem Trail Trailspaß einfach nur üben am Trail und eben ja, Guiding durch die Trails in der Umgebung gab es natürlich auch immer wieder Techniktraining. Wir haben zum Beispiel die Bremstechnik unserer Teilnehmer verbessert und am Hinterradversetzen geübt. Also ähm, ja, Hinterradversetzen in Kurven, das angeschnitten, äh, klärt und dann natürlich auch geübt. Dieser Videozusammenschnitt geht diesmal über alle vier Tage. Das heißt, ich habe dann auch einige Sachen von den Amtveranstaltungen mit dabei. Natürlich viele Trails, Auffahrten und Panoramen. Ich glaube, meine Gruppe ist nicht so begeistert wie ich, aber lass mal. Fahr mal, wie begeistert die Gruppe Perfekt. Ja. Super. ja. Das blau, das ja. müssen wir natürlich das festhalten. ehrlich, wie oft hast du das Foto so gemacht? Das ist ein Video. Und deine Frage ist jetzt leider auch traurig. Danke. Auch an den meisten Abenden gibt es Programm und dazu zählt unter anderem die Weinverkostung. Hier ein kleiner Einblick für euch. Ja! Yeah. Ja, das macht die E-Bike-Camps aus, finde ich. Die Stimmung ist da meistens sehr, sehr gut. Besser als bei den meisten Bio-Veranstaltungen. <lacht> Und äh, ja, wer, deswegen, wer schon Bio. wenn geil Logisch. ist, dann äh, e bike camp Fleisch. ist tatsächlich immer viel Spaß am Start. Gute Aussicht, jetzt hat es nochmal aufgerissen für uns. Ah, da grinst er. Er hat seine Pause bekommen. Da geht es über einige Spitzkernen rauf. Und das macht echt Spaß. Hopp, hopp, hopp. <lacht> yeah. Yeah. drei schon und heute geht es mal in die andere Richtung, Richtung Neumarkt auf die Tschislohnalm. Das wird gut. Heute ist das Wetter auch wieder genial. Bist du bereit? Er hat ja meine Traumfarbe als Bike und geht jetzt durch die Apfelplantagen durch. <lacht> Im Gänsemarsch. Und heute ist es echt wunderschön. wird sicher ein genialer Tag. Jetzt wird es schon wärmer. Ja. Da werden schon die ersten Schichten abgelegt. Da müssen die Jacken ausgezogen werden. Mhm. Aussicht des Kopfes. Kalterer See. Ruhen Unsere Auffahrtstrecke. Und hier so eine mega Brücke. So schaut es aus. Da sind wir jetzt gerade drüber gefahren. Und das war früher die alte Bahnstrecke. Bei uns geht gerade mitten durchs Tunnel. Schaut mal die schöne Blüte an. Weiter geht's es zur Alm. Da sehen wir schon das Kreuz. Wir haben gerade ein bisschen Pause gemacht und wer wollte, konnte ein bisschen laden. Jetzt geht es wieder auf. 300 Höhenmeter. Jetzt wird steil. Juhu. Und da wird auch schon fleißig geschalten überall. Jetzt sind wir bei der Tschislonalm. Halt so schaut's aus. Mit See und Spielplatz und mega mäßigen Panorama. Zum Ausgang der Tour gab es einen Aperol Sprint, aber zum Ausgang des Abends. War Grillabend angesagt und der ist immer sehr, sehr lecker, das ist inklusive beim Programm. Hi. Grillabend heute. <lacht> Schmeckt's ein! gemeinsames zusammen essen und das ist immer noch ein besonders schöner punkt abschluss ist jetzt mit gruppenfoto am steg das waren wieder mega schöne vier tage das wetter war auch traumhaft doch so das ist so gut aus